Die CDU hat ja im vergangenen Jahr auf allen Kanälen getönt, sie wüsste, wie man die EU-Urheberrechtsreform in Deutschland umsetzen kann, ohne Uploadfilter. Wir haben das Ganze mal untersuchen lassen und die Bundestagsfraktion der Grünen hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und dieses Gutachten kommt nun zu dem Ergebnis, es gibt erhebliche Zweifel, ob Artikel 17 überhaupt mit den EU-Grundrechten vereinbar ist. denn es soll zu einer allgemeinen Überwachungspflicht kommen und die geht de facto nur mit Uploadfiltern. Ich bin mal gespannt, wie die CDU sich aus dieser Zwickmühle herausbegeben wird. Ich freue mich auf die Diskussionen und den Meinungsaustausch.